Ich glaube wir können uns mal raus und rumschleichen. Versuchen okay, jetzt zum Schalldämpfen. Ich vergesse manchmal, dass der Schalldämpfer nicht schalldämpfen wirkt. Aus irgendeinem Grund. Okay, ich muss mehr drücken. Ja, ich hab's gechippt. Und wollen immer noch töten? Ah, man kann es ja nicht lesen, das ist russisch. Also man kann es schon lesen, habe ich gestoßen. Position wäre echt nützlich gerade. so, Kurz alle einsammeln. Da oben war da noch. Doch, komme ich rüber. Sehr gut. Okay, das ist gut. Hm. Der ist nicht wegen mir tot. Ah, hier hätte ich vielleicht schleichen können, okay. Ich kenne den automatischen Namen. Du kennst ihn und er kennt dich. Es muss nichts Gutes sein. Kenn ich schon? Natürlich. In T6 passiert nie etwas. Stellt sich die Frage, warum wir überhaupt Wache schieben müssen. Sieht nach etwas Wichtigem aus. Stellung bezogen. Perfekt, Lesnitsky. Jetzt sind Sie dran, Genosse Moroschow. Wir müssen einen Feldtest mit dem Virus machen, das wir unter so großem Risiko erhalten haben. Ich glaube, Sie haben ein paar ähm, geeignete Begleiter für die Aufgabe. Ja, Czeslaw Andrejewitsch aus Venedig. Seine Banditen halten mich für einen von Ihnen. Und wenn wir Sie bezahlen. Ersparen Sie mir die Details. Ich brauche nur Ergebnisse. Ist Ihre Aufgabe klar, Genosse Lesnitsky? Ja, Genosse General. Du hast einen deiner eigenen Leute getötet. Du hast einen Ranger getötet. Hast du gedacht, dass wir dich einfach gehen lassen? Das sehen wir noch. Ich habe einen Trumpf in der Hand. Dich. Dann fangen Sie an. Und Sie müssen sich um den Roten Platz kümmern, Pavel. Das ist der kritischste Teil, den ich sonst niemandem anvertrauen kann. Enttäuschen Sie mich nicht. Werde ich nicht, Genosse General. Interessant, aber ich bin zu so erschöpft. Muss anhalten. Er ist sehr böse, aber du hast recht. Töten ist schlimmer. Ich glaube so. Entscheiden wir unsere Schicksale? Ah, okay Wer den Wind sät, wird den Sturm ernten. Der Schwarze hat mir Lesnitzkis Gedanken offengelegt. Ich weiß alles, was er macht. Der Krieg tobt bereits in ihnen. Die Saat, die Korbut gestreut hat, trägt reichlich Früchte. Eine Friedenskonferenz wird in der Polis abgehalten. Lachhaft. Der Krieg hat bereits begonnen und er wird nicht enden, solange in der Metro noch jemand lebt. Alle Versuche, ihn zu beenden, gleichen dem Versuch, einen Sturm mit bloßen Händen aufzuhalten. Ich muss die Polis erreichen, um die Lügner anzuprangern. Ich muss mich dem Sturm stellen. Alles klar. Schatten hier. Viele. Sehen mich nicht. Hören mich nicht. Lebendig und tot zugleich. Sehr seltsam. ihre seelen das ist wieder dasselbe wie letztes die letzten male Seltsam. ich fühle mich da unten nicht gut. du hier oben das wird helfen da ja, wo ist er sich unten nicht gut, das ist schon interessant. Und wieder gehen wir über die Oberfläche Holler Moskau, eine der Gräber, eine Stadt Was ist die Heimatstadt des kleinen Schwarzen? Wie seltsam. Ich bin ja keine einzige, weil ich nicht weiß, wo es ist, ne? Kann der Augenblick gut sehen? Schatten sehe ich besser. Wie ist da voraus? Wissen nichts von uns? Hungrig! Okay, mit wenig Range krieg ich die zwei Schüssen tot. Ich frag mich, wo wir hinkommen. Versuche nicht zu töten. Sie sind jetzt nicht groß. Sie gehen irgendwo hin. Nur töten, wenn sie uns töten wollen. Ich möchte nicht ganz so ein schlechtes Ende haben wie letztes Mal. Wir gehen hier hoch. An der Jetzt kann ich das morgen. Nein, nein, nein, nein. Ja. Blau. Das Schwarz ist ängstlich. Blau ist friedlich. Richtig. Ich muss aufpassen. Die Leute hab ich von verpasst. Da ist ein geflügelter. Pass auf! Ups! Ist nass und rutschig. Wenn man sich den An Anzug aufreißt, dann ist ist auch vorbei, würde ich sagen. Er nicht, dass er tot ist. Er wartet noch auf seine Mutter. Aber sie kommt nicht. Meine auch nicht. Weil ihr sie alle getötet hat Okay. Alles klar. Okay, er hat nicht schon recht. Ich habe sie getötet. Was haben wir hier? Ah, hier ist ein Doppel. Geht das nicht? Die tun sonst nichts, also schieße ich nicht. Von hier aus kenne ich nur einen mhm. Weg zur Polis, über den Roten Platz. Der Orden hat einen Außenposten in der Basilius-Kathedrale. Dort kann ich unsere Leute treffen und ihnen alles sagen. Fuck, ich wollte das nicht überspringen. Noch kurz, wir können. Ja, genau. Von hier aus kenne ich nur einen Weg über Rotplatz. In der Basilius-Kathedrale. Dort kann ich unsere Leute treffen ihnen alles sagen, was ich weiß. Und mein Ziel wäre, von dort nur noch einen Schritt entfernt. Schon bald wird alles vorüber sein. Sorry. Und sie wissen, sie wissen, dass wir fühlen. Sie sind nicht gut. Wenn sie nicht töten dürfen. Hier ist es sicher. rein ich gehe mal zu ihm hätte jetzt am Anfang noch mal gestartet hätte ich sie nicht getötet Hin, Alter. Also. nicht die ganze Zeit davon rennst. Sie sind schon so lange hier. Es sind viele, aber sie sind alle einsam. Nur Furcht und Schmerz. Sie können nicht weg und wollen, dass jemand bei ihnen bleibt. Das klingt absolut schrecklich. Will nicht kämpfen. Muss mal kleiner hin. Diese blauen Punkte sind so komisch. Ja, dann lass mal was anderes suchen. Aber sind die jetzt okay, wenn ich sie töte? Mehr zu Was hat mir das Eliminiert gebraucht? Sorry, Kleiner, aber das war nicht wirklich seltslich. Eine Waffe auf dem Boden und Hände hinter dem Kopf. Verdammt noch mal es ist Schön. Na, dein Glück muss ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sonderbefehl direkt vom Genossi Corbus bezüglich dieses Rangers. Wir sollen ihn eliminieren. Feuer, Feuer nach eigenem Ermütze. Nicht bleiben, ich helfe. Ich war kurz, bis er mir wieder hilft. Ich helfe dir zu sehen. Okay, Chat. Das ist so, so dumm. Ja, ich gehe in die Mitte. Ist Artyom? Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen selber direkt von Genosse Korbut bezüglich dieses Rätsels. Ich bleibe. Ich helfe. So, ich glaube, das hat schon mal was geholfen. Okay, das kann ein Problem werden. Du hattest eine Chance. Du hättest bei der roten Linie bleiben können. Ohne Maske. Ja, gib mir die scheiß mal, Alter. Nicht so lange du Und ich auch nicht. Ist okay. Ist okay. Ich verreck dich gleich wieder, weil diese Scheiße so dumm ist. Du wolltest es nicht motivieren. Wolltest dich uns nicht anschließen. Also wir du dir einfach ins Gras ich? Kann der Kleine mir helfen? Okay, er also gespeichert, ich renn mal durch. Ja, voll leck mich das am arsch Ach. also ich darf keine maske holen ich darf nicht schießen ich darf einfach gar nichts machen wenn der waffe krieg ich ja nicht Dankeschön! schön. Danke. Wo ist er? Da ah, ist er. festgenagelt. Mann verletzt. Wie hast du jemanden festgenagelt hast? Du schwein! Du hast das also beschlossen, hier aufzutauchen? <lacht> Du hast Eier In der Hoffnung, so viel ist sicher. Komm schon, Ranger! Töten und verstümmeln, wie du es immer machst! Oder bist du ein Angsthase? Also, Verdammt! Du bist ein hartnäckiger Hurensohn! Ich also, warte. Also, bist du hergekommen, bist Ich warte, gebrauchen? bis ich mich geheilt habe. Komm schon her! Komm schon, Artyom! Komm hier hin! Ich kann dich nicht mehr jagen, aber ich kann auch immer ein Loch in deinen Kopf schießen, wenn ich ihn sehe. Keine Sorge! Sie also, müssen ihn auch verschonen. Ich verstehe nicht. Ach, ein, ein Messer? Toller Junge. Ohne Furcht und Tadel. Was zum Teufel ist das? Hä? Du, du lässt die hier auf mich los? Was für ein. Der Test an der Objabriskaya war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morasov, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Speer haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche, dann bricht ein neues Zeitalter an. Du gehst, du hilfst, entscheide. Wir können nicht lange bleiben. Ja, wir müssen ihm helfen. Oder so. Ja, wir helfen ihm. bin ja ein guter Junge sein. Wenigstens einmal in diesem Spiel. Jetzt noch einmal Messer, ich will sich nicht riskieren. Okay, ich kann ihn nicht erschießen. Hat's gerade probiert. hätte dann safe geladen. <lacht> Wir können schon alle töten, aber was bringt uns das? Muss ich gar nicht zurück? Kann ich hier weit? Es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben, nur Krieg, den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Okay, ich gehe ganz kurz weg.